Und alle nur so, yeah! Substanz und Ratio. Braucht man eigentlich nicht viele Worte zu verlieren. Bla bla bla bla bla bla. Festkörper, Style durch und durch. boop boop boop boop. Ich würde mal sagen, da steckt was Gutes drin. Ist so der perfekte Album-Opener, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Relativ strukturlos, relativ kurze Anfahrtswege. Basiert auf den ersten Metern noch gar nicht so viel. Aber es hat eine gewisse Dynamik und es zeigt irgendwie so, es schlägt eine Brücke zu, zu der vorhergegangenen EP und zeigt so ein bisschen, wo der Langspieler Spieler am Ende des Tages so hingehen kann. Von daher würde ich sagen, von 5 Sternen geben wir 4,5 und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf Spotify wieder. Ja, der komische Social-Media-Guy hat irgendwie gesagt, ich sollte da auch mal reinhören oder so ähnlich.